Hi hey Adel, vielen Dank, dass du dir noch mal kurz die Zeit genommen hast. Hi hey Simon, ja sehr gerne. Wir hatten ja gerade ein sehr sehr aufschlussreiches Gespräch gehabt zusammen. Wir kommen ja gerade aus dem, dem Termin, wo es ums Thema Model-Based Systems Engineering ging. Und wir haben ja als Einleitung die, die Erkenntnis gewonnen, dass halt viele viele unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema vorherrschen. Und eben auch diese Anforderungen und der Wunsch nach intelligenten Produkten teilweise, ähm, stellt unsere Kunden halt vor ganz neuen Herausforderungen. Na, die, die erste Frage ist, ist ähm, Model-Based Systems Engineering ist ja fast schon Buzzword, aber was, was versteckt sich denn hinter dem Begriff Systems Engineering, wenn man es mal ganz weit runterbricht? Ziel des Systems Engineering ist es eigentlich, wenn du eine, eine Herausforderung hast oder eine Fragestellung hast, diese so weit runterzubrechen auf einzelne Teile und für diese einzelnen Teile dann eine Lösung zu finden. Damit befasst man sich dann aber im Endeffekt nicht mit einer konkreten Ausarbeitung für diese einzelnen Teile oder Komponenten, sondern man legt eher den Fokus auf Funktionalität, die Aufgabe dieser Komponente, die Vernetzung dieser Komponente mit anderen Komponenten zu einem Subsystem, beziehungsweise im nächsten Schritt der verschiedenen Subsysteme zu einem Gesamtsystem. Und dadurch, dass wir die Funktionen und die Aufgaben betrachten, können wir die Komponenten abstrakter betrachten und machen so diese Komplexität dieses Produktes beherrschbar. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie genau funktioniert das, wenn du sagst, diese Komplexität beherrschbar machen? Naja, wir haben ja viele Produkte, wie du es gerade schon sagst, die einfach komplexer werden, die smarter werden. Und das sehen wir einfach sehr oft in unseren Kundensituationen. Das geht vom Smart Home los, bei dem viele Systeme einfach zusammenspielen müssen, bis zum Elektroauto, wo du einfach viele Komponenten in einem Produkt hast. Um hier aber die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, müssen wir ja die Software einbinden, Hardware einbinden, Elektronik einbinden. Gleichzeitig sollen wir aber immer komplexere Aufgaben und interdisziplinäre Herausforderungen immer schneller meistern. Mit dem Systems Engineering bieten wir das Model-Based Systems Engineering an, das zum Verständnis und zur Bewältigung dieser Produktkomplexität dient. Dieser Methode können wir einfach die Systemarchitektur modellieren und auf verschiedenen Detailebenen betrachten und aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Wie genau müssen wir uns das vorstellen, eine Systemarchitektur auf, auf unterschiedlichen Detailebenen? Weil das, das, also im ersten Aufschlag klingt es ja total abstrakt. Ja, genau. Also gucken wir uns mal zum Beispiel Geldautomaten an als Produkt. Hier haben wir ja alle Institutionen von der Person, die den Geldautomaten bedient. Ähm und alle verschiedenen Institutionen der Geldautomat, die Bank an sich, haben ja alle verschiedene Bedürfnisse. Bringen wir nun diese Bedürfnisse und das Verhalten dieses Geldautomaten zusammen, lässt sich das unter verschiedenen Bedingungen grafisch darstellen. Mit dieser Darstellung kann das System oder der Geldautomat analysiert werden und ein Lastenheft ähm, den Aufgaben und den Funktionen des Produkts erstellt werden, die wir im Endeffekt beim Systems Engineering betrachten wollen. Daraus lässt sich dann die effizienteste Produktstruktur ableiten, um die benötigten Komponenten, um diese Aufgaben und Funktionen erfüllen zu können am Ende. Die grafische Modellierung des Systems Engineering bildet jetzt die Grundlage für die Entwicklung dieser einzelnen Produktkomponenten, die dann die Fachleute konkret entwickeln können, die nicht mehr im Systems Engineering entwickelt werden. Das Modell zeigt ein detailliertes Bild der Schnittstellen zwischen diesen Produktkomponenten und somit entsteht eine Übersicht, wie diese Produktkomponenten miteinander interagieren ähm, schränkt gleichzeitig auch die, die Fachleute nicht in der Freiheit ein, diese Komponenten zu entwickeln, also fachspezifisch dann zu entwickeln. Somit werden inkonsistent meine Systemintegration vermieden und ein reibungsfreier Ablauf garantiert, wenn später diese Komponenten wieder zusammengefügt werden. Okay, das, das bedeutet ja für mich, wenn ich das richtig verstanden habe, dass, dass quasi das einzelne, die einzelne Funktion oder Modell oder Baugruppe oder Bestandteil für sich genommen betrachtet wird und dann ja im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Habe ich das so richtig verstanden? Ähm, ja, genau. Also du kannst du betrachtest halt im Großen und Ganzen das System betrachtet alle Komponenten mhm. mit allen Eingängen, Ausgängen, an Anforderungen, an Funktionen betrachtet aber nicht im Detail, das machen dann die Fachabteilungen um dann halt einen Gesamtüberblick über das Produkt zu gewährleisten und dadurch ein, ein besseres Verständnis zu gewährleisten, ohne tief in die Materie eindringen zu müssen. Okay, kannst du, kannst du uns erläutern, warum wir das machen sollten? Ist es einzig und alleine die, die bessere Übersicht, die uns die uns dadurch ermöglicht wird oder warum, warum ist das Thema so relevant? Was, was bringt uns das noch? Na, zum einen können wir die Entwicklungszeiten reduzieren und damit auch die Entwicklungskosten reduzieren, was ja immer ein ganz guter Aspekt ist. Ähm, Zudem können wir aber gespeicherte Details von Produkten ähm, auf ähnliche Produkte wieder anwenden. Also wenn wir verschiedene Produktausprägungen haben, können wir für gespeicherte Details immer wieder anwenden. Dann haben wir, wie gerade äh, angesprochen, die vereinfachte Kommunika äh, Kommunikation zwischen den Fachabteilungen ähm, oder den Stakeholdern, weil mhm. wir einfach nicht immer bis ins letzte Detail eindringen müssen in, in die fachspezifischen Definitionen, sondern wirklich das Produkt oder die Komponente abstrakter betrachten können. Wir können aber trotzdem ähm, garantieren, dass die einzelnen Fachabteilungen miteinander später zusammenarbeiten oder die Komponenten zusammenarbeiten können, dadurch, dass wir das Gesamtsystem betrachten. Außerdem haben wir hier noch die Nachvollziehbarkeit oder Traceability, die es wiederum ermöglicht, effektive und effiziente Analysen der Auswirkung von Veränderungen auf das System ähm, zu beurteilen. Damit hat man alle Funktionen und Wechselwirkungen zwischen Systemkomponenten im Blick. Gibt es Kunden oder Unternehmen, die diesen Ansatz schon, schon so wirklich verfolgen, wie du ihn darstellst? Ja, es gibt viele OEMs im Automobilbereich gerade, die dieses die diesen Ansatz schon ähm, verfolgen, ähm, einfach weil die multidisziplinäre Produktentwicklung bereits betreiben und dadurch einen neuen Ansatz gebraucht haben. Damit das Potenzial hier aber voll ausgeschöpft wird, müssten die OEM-Zulieferer auch dieses System verwenden. Einfach um zum Beispiel gesamte Subsysteme ausgliedern zu können, die dann ähm, entwickelt werden und dann wieder in das Gesamtsystem einzugliedern. Und hier muss einfach gewährleistet sein, dass das funktioniert, dass die Komponenten alle zusammenarbeiten können. Und da ist es halt wichtig, ähm, mhm. auch für OEM-Zulieferer oder halt OEMs an sich dieses System zu nutzen. Bedeutet ja auch, so wie du es schilderst, dass mit steigender Produktkomplexität und immer weiter zusammenrückender Kooperation mit, auch mit, mit Partnern oder Lieferanten, dass man früher oder später ja gar nicht mehr um diesen Ansatz rum, drum rum kommt. Jetzt haben wir aber vorhin ja auch diskutiert, was das Thema Nachhaltigkeit oder, oder Unternehmensziele ja, oder Nachhaltigkeit in den Unternehmenszielen ja mittlerweile ein ganz tragender Faktor ist. Wie, wie passt denn das zusammen? Ich habe auf der einen Seite die Anforderungen, wie du es ja gerade beschrieben hast, nach verkürzten Lebenszyklen, ähm, nach multidisziplinären Produkten, alles wird schneller, wie du ja auch gesagt hattest, und trotzdem müssen wir nebenbei noch Umweltaspekte äh, da jetzt mit reinbringen. Beißt sich das nicht irgendwo? Gibt es da Widersprüche? Naja, wir haben ja zum Beispiel das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das die Industrie anhält, ressourcenschonend und nachhaltig zu agieren. Das Systems Engineering ist ja von Beginn an in der Produktentwicklung mit dabei und wir können durch das Systems Engineering eine Systemanalyse durchführen und unterschiedliche Parameter betrachten. Mit einer Trade-Studie können wir dadurch zum Beispiel CO2-Emissionen betrachten, Stromverbrauch beurteilen und mit passenden Produktkonfigurationen genau diese optimieren. Okay, wenn ich das aber richtig verstehe, bedeutet das ja im Endeffekt nicht, dass ich jetzt ein, ein riesengroßes Mysterium habe, wo ich alles in einen Topf zusammenschmeiße, sondern ich beide Ansätze, die ich miteinander verbinde, also meine Produktentwicklung mit einem anderen Blick drauf und gleichzeitig halt diese Unternehmens- oder die, die Unternehmensziele und Nachhaltigkeitsziele, die ich im Prinzip darüber miteinander verbinde und eben diese Nachhaltigkeitsaspekte und Umweltaspekte in meiner Produktentwicklung berücksichtige. Habe ich das richtig verstanden? Ja, genau. Also, wir betrachten einfach diese Umweltaspekte viel früher im Produktdesign, mhm. um da über den gesamten Produktlebenszyklus eine bessere Umweltbilanz zu er äh, erhalten und durch dieses MBSE haben wir einfach die Möglichkeit, früher den gesamten Prozess abzubilden äh, und zu beurteilen, verschiedene Parameter zu betrachten und dadurch halt einfach früher einzugreifen und letzten Endes die Umweltaspekte einfach ähm, in größeren, in größeren Foku Fokus zu rücken. Weil hier werden ja die Systemgrenzen definiert, ähm, an denen der Austausch zwischen externen Systemen und Akteuren, Betreibern, Wartungsarbeitern oder Endbenutzern beschrieben wird. Ähm, hier können wir das Ökodesign einsetzen, um eingehende und ausgehende Ströme zwischen diesen System und seiner Umgebung zu berücksichtigen. Ziel ist es also, einen geringeren Bedarf an Rohstoffen bei der Herstellung und einen geringeren Energieverbrauch über den gesamten Lebenszyklus zu erreichen. Die Voraussetzungen werden in den Produktanforderungen beschrieben. Und Merkmale wie Energieverbrauch oder Masse können mit dem MBSE über die gesamte Produktebene bis hin zum Einzelteil berechnet werden. Wir haben also einfach viel früher Einfluss auf diese Parameter und können damit im Endergebnis viel besser steuern, wie umweltfreundlich unser Produkt wird. Gut, das bedeutet ja aber im Endeffekt, es wird ja visuell dargestellt, wenn Anforderungen nicht erfüllt werden. Das, das sagtest du ja gerade, das ist korrekt, oder? Genau, wir setzen ja einfach viel früher oder ähm, legen diese Anforderungen fest und können mhm. dann halt visuell betrachten, wurden diese erfüllt oder nicht. Muss ich dann aber nicht theoretisch für jede Variante oder jeden möglichen Lösungsszenario ein einzelnes Modell anlegen? Ähm, nee, das ist genau der Vorteil, dass wir halt diese abstrakte Betrachtung haben, die einzelnen Lösungen besser miteinander vergleichen und die beste dann aussuchen. Okay, das würde ja bedeuten, dass wir eine Art Baukastensystem haben, dass wir also auf, auf großer Ebene ähm, ein Gesamtmodell haben, wo wir dann halt auch theoretisch einzelne Subsysteme und das Zusammenspiel miteinander vergleichen können. Das habe ich doch so richtig verstanden, oder? Genau, im Prinzip okay. den Baukasten, wo wir visuell angezeigt kriegen, dieser Bauklotz erfüllt alle meine Anforderungen an dieser Stelle oder erfüllt sie nicht und damit können wir alle, die sie erfüllen, Besser miteinander vergleichen. Wenn ich das so für mich zusammenfasse, bedeutet das, dass der Model-Based Systems Engineering-Ansatz eine Lösung darstellt, die uns hilft, der Komplexität, wie du sie geschildert hast, einfach Herr zu werden. Eine grafische Kommunikationsebene, um eben diese interdisziplinäre Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten oder auch intern zu quasi aufzubrechen und das darüber schlicht und ergreifend vereinfacher darzustellen, diese, diese gesteigerten Komplexitätsansprüche halt abzufangen. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir, wie du es ja schon sagtest, Umweltauswirkungen ja auch ganz früh schon im Lebenszyklus berücksichtigen können und halt gucken können, wenn wir halt auch nur eine Komponente austauschen, in unserem, in unserem System, in unserem Modell. Was bedeutet das eigentlich? Von daher können wir sowas ja viel frühzeitiger angehen. Das habe ich doch richtig verstanden, oder? Richtig, besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. <lacht> Oh, danke. <lacht> Dann möchte ich jetzt an der Stelle mich, wie gesagt, einmal bei dir bedanken und gleichzeitig auch an, an alle Zuhörer darauf hinweisen, dass wir dazu noch mehr planen. Das heißt, wir werden im November ein großes Webinar oder ein größeres Webinar dazu planen. Dafür würden wir die Ankündigung aber gesondert verschicken. Dadurch, dass, wie gesagt, dieses Thema ja sehr individuell ist und da halt auch entsprechend eigenständige, Aspekte berücksichtigt werden und die Fragestellung passt der, passt ein Model-Based-Systems-Engineering-Ansatz auch für Ihre Produkte. Das würden wir gerne an der Stelle mit Ihnen diskutieren, damit Ihnen ins Gespräch gehen, denn ein Austausch ist eine absolute Bereicherung an der Stelle für alle Parteien. Von daher möchte ich gerne, gerne Sie dazu auffordern, das Gespräch auch an der Stelle mit uns zu suchen und bedanke mich auf jeden Fall schon mal für Ihre Aufmerksamkeit. Genau, also kann ich mich nur anschließen. Ich mich würde es auch freuen, einfach da ins Gespräch mit Ihnen zu gehen und Ihre Ansichtsweise dazu sehen und freue mich auf das von Ihnen zu hören und auf unser Webinar. Alle vielen Dank und Ihnen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und zuhören. Ich bedanke mich bei dir, Simon. Auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. Ciao.